Der Camping Polari ist wirklich riesig und liegt zwischen Porridge und Pula. Man sagt, es sind ungefähr 1600 Stellplätze, die hier zur Verfügung stehen. Die Parzellen liegen wahlweise am Ufer, natürlich mit einer traumhaften Aussicht auf das Wasser. Aber auch es gab Plätze, die schattig waren, eher versteckt, so unter hohen Pinien und sogar mit Rasen. Uns hat vor allem der Bereich sehr gut gefallen, wo wir standen, nämlich am Hundestrand. Hier war es nicht nur ruhiger, sondern ich fand es auch oder wir fanden es beide auch viel mediterraner. Hier wehte immer ein laues Lüftchen und irgendwie war man da näher am Meer. So fühlte sich das zumindest an. In jedem Fall sollte man ein Rad dabei haben. Auch das Brötchen holen ist auf dem Platz definitiv viel entspannter mit dem Rad. Das Besondere an dem Platz ist natürlich die Nähe zur traumhaften historischen Stadt. Rowing, Die liegt ungefähr so dreieinhalb Kilometer entfernt. Man kann sie also auch perfekt mit dem Rad erreichen. Zu Fuß ist das schon ein längerer Marsch, aber auf dem Campingplatz gibt es ähm, sogenannte Bootstaxis, äh, die auch die Delfintour machen und damit kann man ganz entspannt und wunderschön in die Stadt einfahren. Ich nehme euch jetzt hier gerade mal mit in einem Live-Moment. Und äh, wir sind hier auf, mit dem Bootstaxi von dem Camping Polari gefahren. Da kann man auch die Delfintour machen, aber wir stoppen jetzt hier in diesem wunderschönen Ort. Und guck mal, für uns wird sogar die Kirchenglocke angemacht. Das ist ja unfassbar, es ist ein traumhaftes Bild. Und das, daran möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Hier haben wir jetzt den wunderschönen Ort. Ich sage immer Rovinj, aber es heißt Rowin, glaube ich. Ne? Also das muss man noch lernen. Da gibt es ein oder andere Kreuzfahrtschiff und die Abendsonne ist natürlich wunderschön. Und ich denke mal, heute ist Sonntag. Ne? Das heißt, die Kirchenglocken läuten. Aber es ist auch ganz schön was los. Also man sieht hier die Schiffe. Der Hafen ist gut besucht. Wie ich hörte, hat hier auch die äh, kroatische Fußballmannschaft in einem Hotel übernachtet. Wir haben auch den Bus von der Mannschaft gesehen, aber leider haben sie ja heute verloren. Wir gehen jetzt essen, besuchen diesen wunderschönen Ort. Und das ist vom Campingplatz Polari aus entweder mit dem Fahrrad, eine wunderschöne Strecke, oder eben äh, jetzt hier mit diesem Bootstaxi. Und das war jetzt hin und zurück. Für drei Personen habe ich jetzt 240 Kuna bezahlt. Ich bin noch nicht so gut in der Umrechnung. Was sind 240 Kuna? In ungefähr in Euro? 34. 34 Euro. Also für drei Personen. Und es ist echt ein Erlebnis. Ja, mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Und ähm, vielleicht melde ich mich gleich nochmal. Viele Grüße. Die historische Cheers. Hafenstadt Rowin ist wirklich wie eine kleine Zeitreise in die venezianische Epoche. Und zählt übrigens zu den beliebtesten Hotspots im Urlaubsland Kroatien. Denn sie wird oft auch als Bilderbuchstadt bezeichnet. Das heißt, hier gibt es wirklich so viele tolle Motive. Aber eins, das ist ganz besonders wunderschön, das ist nämlich der fantastische Sonnenuntergang mit dem Blick auf das Meer, oben an der Kirche. Da lohnt sich jede Stufe. Und äh, unmittelbar dort befindet sich eine wunderschöne Bar. Dort kann man dann ganz entspannt bei einem leckeren Getränk der Sonne beim Gute-Nacht-Sagen zuschauen. Ja, hallo, hier nochmal die Traumtour. Wir wollten euch mal teilhaben lassen. Ähm, es war ein ganz toller Tipp von der Puni, da nochmal den Sonnenuntergang zu sehen. Der ist jetzt schon fast vorbei, aber den schicken wir euch jetzt einfach. Es ist wirklich traumhaft. Ja, ohne Worte. ne? Die Natur ist einfach wunderschön.